Das Haupthaus der Zentrale der Deutschen Bundesbank. 50 Jahre. Ui, das ist aber eine alte Kiste. Stimmt. Und was für eine? Das äh, Haupthaus, Symbol der Stabilität, steht architekturhistorisch für die Epoche des Brutalismus. Ja, ja. Und deshalb Obwohl wurde entschieden: Nix mit Abrissbirne. Und willkommen. So machen wir uns zukunftssicher. Und bis und. und unsere Währung. Denn auf lange, Sicht, auf lange Sicht sind wir alle tot. Ihr vielleicht, wir aber nicht. Deshalb sorgt die Bundesbank zusammen mit anderen Notenbanken im Euroraum für die Stabilität der gemeinsamen Währung. Und da gibt es auch morgen viel zu tun. Zum Beispiel in... Finanzstabilität. Bargeldversorgung. Zahlungsverkehr, Bankenaufsicht. Oder Geldpolitik. Wie gut, dass wir hier ein starkes motiviertes Team haben. Das ist eine Ansammlung an Leuten, die immer zusammenhalten und äh, immer hilfsbereit sind, also sich zusammenhelfen. An zwei Standorten, das geht effektiver. Mit einer Einstandortstrategie für die Bundesbankzentrale. Konkret? Das Haupthaus wird Es Wird ja langsam Zeit. Zudem möchten wir auf dem Gelände der Zentrale mit einem Erweiterungsbau zusätzlichen Arbeitsraum schaffen. Modern und nachhaltig. Dazu ziehen rund 2000 Beschäftigte in die Innenstadt um und später wieder zurück. Und das dauert sicher. Ich sehe den 1. August 2027. Voraussichtlich. Wir machen uns ins. So oder so oder so. So lieber nicht. Ihre Deutsche Bundesbank, der stabilen Währung verpflichtet. Und unsere Zukunft.